schade wir versuchen es nächstes jahr nochmal in pori zum jazz festival weil das finden wir beide auch sehr interessant und ja die ganze umgebung die ganze atmosphäre pori ist einfach genial ne? du hast hier in der stadt äh, die von flüssen umgeben ist sämtliche parks du bist eigentlich trotz stadt immer im grünen und zwölf minuten von hier bist du an der See? Hätte ich fast Ostsee gesagt, stimmt nicht ganz. Das ist Selkameri, also Rücken, Rücken. Ja, wegen, wegen Corona geschlossen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Anfang Mitte Juli und normalerweise ist dieser Park hier mitten in der Stadt in Pori knacke voll. Ne? Solche Gastronomien hier in den Parks, die werden jetzt ja, mehr als ausgenutzt, ausgebucht. Ja, das, das ist eben mit Corona. Ne? Natürlich, du kannst schon alles machen. Restaurants dürfen auch eröffnen. Aber viele schaffen das aus verschiedenen Gründen eben nicht oder wollen das aufgrund, ja, aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht auch nicht. Ne? Wenn da jetzt von den 140 Tischen hier fünf besetzt sind, möchte ich auch nicht Gastronomen sein und das alles bewirtschaften. Also verstehen kann man es, dass solche Saisonbetriebe in dieser Saison einfach geschlossen bleiben. Ja, so sieht's auch. Ne? Röckenmusee. Genau, weil ja. das ist der Teil davon. Auch Teile von Osegau-Monkey, Rauma, und Luvia. Also das ist eigentlich die Küste. Die ganze Küste, ja klar. Osegau-Monkey, Rauma. Was gehört noch dazu? Luvia. Also Lovia. da waren wir gestern. Waren. Ja. Ja, okay. Und Boskeri. Das mhm. ist da ein bisschen... Nationalpark, ne? Naturschutzgebiet. Alles gut? <lacht> ja. Mücken, ne? Hier warten die Zecken schon auf Beute. Strom. Aha. Strom. Na gut. Wir stehen hier in einem der acht. Google Beobachtungstürmen rund um Pori und ja, mit Fernglas oder Objektiv gelingen einem schon spektakuläre Aufnahmen.